Hallo zusammen, hallo Freunde. In diesem Video möchte ich mal ein Bild machen mit solchen Pompons nennen die sich, also in Prinzip bällchen Die möchte ich eintauchen in Silikon mit etwas Farbe und dann schauen wir mal was rauskommt. Ich weiß nicht ob es funktioniert, ich habe es noch nicht probiert, ihr wisst ja, ich teste immer spontan. Ich habe mir auch Kugeln geholt, ich habe zwar keine Metallkugeln gefunden, die habe ich in wie so Perlen sind das. Die habe ich dann in eine Schnur zusammengebunden. Das werde ich aber im nächsten Video machen, damit ihr das auch schon wisst. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch noch kurz die Bilder vom letzten Videos, wo getrocknet sind. Also das ist auch richtig cool rausgekommen. Ihr seht es hier. Aha. Passt finde ich, kann man machen. Und dann noch das kleinere zweite Bild. Ihr seht halt auch wieder, ich übertreibe es manchmal gern, aber mir macht es halt Spaß. Da ist manchmal weniger ist mehr, also weniger Zellen setzen. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Cool, okay. Lass uns starten. Dann bis gleich. jetzt freunde ich habe hier diesmal ein silikon 100 von der viskosität her also etwas dünnflüssiger habe hier noch meine drei kleinen becherchen weil ich werde nicht die ganze farbe abfüllen ich farben habe ich hier also gelb Türkis und violett und einen größeren becher mit weiß so diese pompons Wartet mal, da kann ich glauben. Aha, aha, schon offen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, es soll ja nur für den Test sein. 2, 4, 6, Da mache ich einfach ein bisschen mehr mal rein. So, ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Schmeiße ich halt wieder alles runter. <lacht> okay. Ich nehme von diesem 100er Silikon. Ihr seht, es ist ziemlich dünnflüssig. Fülle ich mir etwas ab. Habe hier mein Holzstäbchen. Um etwas zu sparen, teile ich mir das um, zum Umrühren. So, jetzt machen wir das so, ich kipp etwas von diesem Violett rein in das Silikon. Eigentlich nur, damit es mit Farbe bedeckt ist, also nicht viel. So, da ist fast jetzt mehr Silikon drin, wie Farbe, aber wir rühren das jetzt einfach mal um, weil theoretisch verträgt sich ja Silikon mit Farbe nicht, dadurch entstehen ja auch die Zellen, aber ich hoffe das funktioniert trotzdem. Na, ich sehe jetzt hier auch, wie sich so ein bisschen sträubt. Aber das passt schon. So, da habe ich ein bisschen Splitter drin, das ist nicht gut. schöne Bubbles, schöne Zellen da drin. Mein Problem ist, ich habe nur keine Pizette oder sowas gerade da, wo ich die Kügelchen nachher gut rausbekomme. Aber das schaffen wir schon. Tja, schaut mal hier, ich weiß nicht ob ihr das gut sehen könnt es so Perlenzellen gibt. Okay, die stelle ich jetzt mal kurz zur Seite und die Kügelchen auch. Die Farben habe ich nachher für andere Bilder. Was ich jetzt erstmal mache: eine weiße Grundschicht drauf. beziehungsweise pass mal auf, bevor ich das mache, kann ich im Prinzip ja die schon mal einwirken lassen. Ich mache mal drei Kugeln von jeder Farbe. Das müsste eigentlich reichen. Flupp. Flupp. Das soll ja nur von den Test sein. Die tauche ich jetzt natürlich schön ein. sie schön einziehen können. Also ganz weiche Bällchen, das ist wie so, ja, ich will nicht sagen Wattebällchen, aber, aber doch ganz weich. Flauschig. Okay, ich werde mir jetzt kurz mal die Handschuhe anziehen und belegt dann die Grundfläche mit weiß. Weil, wenn wir eine Grundschicht haben, dann haben wir ja schon schön Farbe drauf und dann kann es auch besser laufen, das Silikon. Wenn das gut funktioniert, versuche ich das auch mal mit Alkohol. Also mit meinem Wodka. Wird wahrscheinlich ein bisschen andere Effekte geben. Gut, jetzt mache ich erstmal hier die Fläche weiß. Das müsste reichen. ihr seht diesmal habe ich die Farbe auch wieder etwas dicker gelassen so. also ich bin kein Freund davon weil viele mal erwähnt haben dass es mit dem Spacht glatt ziehen soll mir ist lieber, es läuft so in einer Fläche glatt durch. Aber das kann ja jeder selber machen, wie er möchte. Na komm schon. Was ist los? Heute keine Lust. <lacht> so. Schöne weiße Grundfläche. Mal schauen, ich habe hier ein bisschen Bläschen drin, die mache ich vielleicht vorher raus, kurz mit dem Föhn drüber, so, damit es dann schön glatt ist. Weil die haben sich schon schön voll gesaugt. Ich mache das einfach mal so. Flupp. Flupp. Also wie gesagt besser mit einer Pinzette, aber ich habe natürlich jetzt keine da. Kann man die nachher noch ein bisschen hin und her schieben? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal, wie es sich auswirkt und ob es überhaupt funktioniert. Also ich die noch hier hin. Also, ihr merkt, dass das Silikon sich ausbreitet, aber die Farbe noch nicht so gibt ja diese Krater. Okay. Fast ein bisschen wenig, ne? Hm? Mach noch von jedem eine rein. Dann ist das auch soweit leer. Aha. Ich denke halt mal mit Alkohol wird es vielleicht besser fließen. Weil ja wie gesagt dieser Alkohol ein guter Fließer besser ist. das jetzt hin, dass es ein bisschen gemischt ist. Okay, egal. So, ich kann jetzt eins machen. Ich drücke mal ein bisschen drauf. Dann passiert Ups. ja ich glaube wir haben das problem dass die zu arg saugen und nichts mehr von der farbe hergeben aber es passt schon ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lang warten, ich lasse es jetzt mal ein bisschen einwirken. Ich kann es ja im Schnellformat laufen lassen, vielleicht dann seht ihr vielleicht, was sich verändert. Und dann bin ich gleich zurück. passiert nicht viel, aber jetzt sehe ich hier eine kleine Fliege drin komm ja, her du armer Kerl oh come on oh Mann Hey, ich hoffe, sie lädt weiter. Okay, Freunde, es dauert noch ein Weilchen, es reagiert schon teilweise. Ah, mir ist eigentlich zu langsam. sich natürlich unter die Farbe mischt, habe ich gerade festgestellt, okay, also ergibt nicht so den ganzen Erfolg, wo ich mir erhofft habe, dann machen wir das anders, Dann habe ich mir die Bällchen wieder. Ja, da passiert gar nichts. Da passiert ein bisschen was. Ja, kann nicht alles funktionieren, ne? Leider Gottes. Okay. Aber, weil Sie übersehen können, man hat schöne Grater vom Silikon, aber die Farbe selber bewegt sich nicht viel. Passt mal auf, jetzt weibe ich da einfach mal ein bisschen. Weil natürlich jetzt das Silikon alles auf einen Haufen ist. Seht auch es bleibt richtig hängen. Lass es vielleicht mal etwas laufen. sind da schon wieder drin also funktioniert nicht dann machen wir jetzt was anders ich nehme jetzt hier normale farbe also da ist kein silikon drin Ich denke, dass das Silikon, wo dann darunter ist, sich auch ein bisschen auswirkt nachher. Mal ja, nochmal etwas weiß. Dann passt was drauf. Ich probiere was mit dem Föhn. Spaß ist halber. us. Ja, hat doch auch was. Hier hat das Gelb nicht so richtig vermischt. Dann nehme ich nochmal nur die Ecke. mal hier ein bisschen noch a la Dutsch Technik <lacht> okay ich denke mal wir haben das Bild soweit gerettet Ja, kann ich alles klappen. Okay, ich lasse es so. Zeige es euch jetzt gleich von nahem. Dann war das halt nicht so ganz so gut. Dann muss die Farbe noch ein bisschen nach außen. Sonst habe ich hier so eine Welle drin. Okay. Gut. <lacht> Dann bis gleich. Jetzt bin ich zurück. Schauen wir uns einfach mal das Bild von Neim an. Ich habe natürlich dünnes Silikon genommen. Das zieht die Zellen auch weiter auseinander. Ja, Und da haben wir ein schönes Zellenfeld. Ja, wie gesagt ein Versuch war es wert jetzt wissen wir dass es nicht funktioniert dann brauchen wir es nicht mehr machen und ich denke mal das Bild ist einigermaßen gerettet ja dann war es das schon wieder von mir diesmal wieder ein Misserfolg aber das passiert wenn man experimentiert aber ich denke mal ich habe das beste draus gemacht okay dann ne, danke ich euch und wünsche euch was. Dank auch nochmal für meine Unterstützer. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.